Hey meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ich wollte euch als allererstes mal schöne Weihnachten wünschen. Frohe Weihnachten. Es ist so krass dieses Jahr. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. und man, Ich habe auch mit meiner Tante gesprochen, die ist ja auch bald 80. Und die hat sowas in ihrem Leben noch nicht erlebt. Kein Krieg, kein gar nichts, war so schlimm bisher wie dieses scheiß Corona-Gedöns. Aber was will man machen? Man kann es ja nicht ändern, man muss es akzeptieren, wie es ist. Man kann jetzt nur hoffen, dass bald die Impfungen kommen und dass dann alles besser wird. Eine andere Wahl hat man eh nicht und von daher... Weil wenn man da großartig dran machen, man muss es aushalten einfach. Man muss es aussitzen und wir hoffen alle, dass es bald vorbei ist und dann ist es gut. Eine andere Wahl haben wir eh nicht. Und wenn die von oben Gott weiß was befehlen und Gott weiß was bestimmen, über unser aller Leben, dann können wir ja daran auch nichts ändern. Auch das müssen wir akzeptieren, wie es ist. Nützt ja nichts. Ich habe nur Schmand in den Augen. Dabei habe ich mich eben gewaschen. Ja, also wir werden heute Abend kein Weihnachten feiern, wir bleiben daheim. Und ja, morgen werden wir dann zu meinen Eltern gehen. Da sind dann zwei Tanten noch und das geht von der Zahl her, von den Vorschriften her. Und ja, von daher, es wird komisch sein, weil natürlich auch alle Angst haben und alle verunsichert sind und ja, da kann man halt nicht viel dran machen. Man muss jetzt abwarten, bis alle geimpft sind. Und dann wird man wahrscheinlich erst endlich mal Ruhe haben. Und dann bleibt ja noch abzuwarten, wie die, wie die Impfung wirkt. Und ob es überhaupt ja, längerfristig hält, der Impfstoff. Weil man braucht ja, glaube ich, zweimal Impfung, damit es überhaupt klappt. Und dann bleibt abzuwarten, wie lange das anhält. Weil, wenn das dann nur ein paar Monate anhält, dann haben wir aber ein Problem. Aber ich weiß es nicht, ich bin da nicht im Bild, nicht im Fokus, keine Ahnung, was da abgeht. Man, man rafft es ja auch gar nicht mehr richtig, ja? Man kommt überhaupt nicht mehr hinterher mit dem ganzen Gedöns, was die beschließen, was die anordnen. Es ist ja wirklich furchtbar. Und von daher, ja, müssen wir so hinnehmen. Ich habe hier noch eine Kante am Nagel. Die stört. Ich muss gleich abfallen. Ich habe mir nämlich die Nägel nochmal gemacht. Ja. Ja, ich find, die Nägel sind gut geworden. Außer hier. Dass ich da halt so die Nagelhaut angegriffen habe. Aber ansonsten gefällt es mir echt gut. Ich habe die mit Gel gemacht und mit so einer Lampe, wo man die Hand reintut, zum Aushärten. Also ich werde die jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten selber machen, sondern wahrscheinlich immer. Ich habe mir da Sachen bestellt für auf Amazon. Und ja. Hinten läuft der Fernseher. Im Wohnzimmer, ich bin gerade im Schlafzimmer. Naja, es ist schon eine verrückte Zeit momentan. Da hat der Max ja auch Glück gehabt, dass er seinen 40. letztes Jahr in Ruhe ohne Corona feiern konnte. Dass seine Eltern kamen und dass da noch keiner im Stress war. Oh, ich wünsche, wir späten Sommer und die Impfungen wären schon durch. Und es wäre endlich wieder normal. Aber so einfach geht es halt nicht. Was will man machen? Macht man nichts dran. Das ist Faulenz hier heute. Und das Wetter ist auch wieder so scheiße. Heute Morgen hat ja mal kurz die Sonne geschienen, aber jetzt ist es wieder triste. Uns kam heute übrigens mein Ringlicht fürs Handy an und noch Nagelpinsel. Also Pinsel für die Maniküre ja das hat ja so trockene Lippen dann zieh ich da immer die Haut ab geht nicht auf Naja, auf jeden Fall werde ich gleich direkt das Video schneiden und hochladen. Und dann könnt ihr mir immer in den Kommentaren sagen, was ihr heute macht. Das erfetzen. Und es blutet wieder. Oh ne, ist halt ätzend. Naja, wie dem auch sei, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Feiert nicht allzu viel. Haltet euch an die Vorschriften. Und dann klappt das schon. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ihm gerne einen Daumen ein nach oben, Trumps ab, abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst, weitere Videos folgen und bis dahin. Ciao!